In diesem Video geht es um ein Wikinger-Grab, Stellplatznot und Engpässe, Eisefisch und Fischbrötchen und natürlich gute Aussichten, nicht jedoch um barbusige Allegorien. Wenn man gute Reiseführerin hat, dann kommt man auch an Orte, die man sonst nicht so leicht findet. Und hier sind wir an einem Ort, und zwar von den Wikingern. Die Geschichte hat die Ursi ausgegraben und auch die Stelle gefunden. Ich bin nur hergefahren und deswegen erzählt euch auch die Ursi am besten die Geschichte. <lacht> ja, also Norwegen, Wikingerland. Und da muss man natürlich schon mal schauen, wo die Wikinger überhaupt gelebt haben. Und das haben wir hier gefunden in Haraldshaugen. Das liegt in äh, Haugesund, Haugesund ja, oder so ähnlich. Ja. Haugesund ist eine kleine Stadt auf einer Insel äh, Richtung Bergen und die ist von Fischreichtum geprägt. Wir haben natürlich gleich unser Glück versucht, um frischen Fisch zu kaufen, aber wie wir gekommen sind, war er ausverkauft. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Haraldshaugen und dieser Wikingerkönig, der hieß Harald, äh, Harald der Schönhaar, also auf jeden Fall hat der, äh, einen Moment muss ich spiegeln, im, im 8... 9. Jahrhundert, 872 ganz genau, 29 kleinen Wikingerkönige besiegt und hat Norwegen geeint. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Jawohl, es ist, ein, es ist hier sein Grabhügel mit dem Obelisken. Ja. Der ist glaube ich 17 Meter hoch, wenn ich das jetzt noch mal richtig in Erinnerung habe. Ja. Und diese Steine ringsum, das symbolisiert diese 29 Norweger Könige. Ja, die Regionen. Und jetzt ist Norwegen im, im Verein. Und da hinten sieht man vielleicht ein Kreuz. Das ist der zentrale. Sinkplatz, hast du gesagt, ja. Jawohl, und das war ja zu Wikingerzeit der Platz, wo sich die Bevölkerung und die Herrscher und halt alle getroffen haben, um da Gerichtsbarkeiten abzuhalten, Beschlüsse zu fassen und allgemein über das Leben damals zu sprechen. Genau. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Ja, jetzt gehen wir hin. Ja, und wenn der Ton eventuell ein bisschen knarzig ist, es windet hier extrem. Ja, aber unsere Mikros halten das aus. Ich bin überzeugt davon, der Ton ist gut. Okay, das werden mal merken. Jetzt schauen wir es uns auf jeden Fall mal an. Und wie ihr seht, wir sind kurzärmelig. Wir haben hier nämlich knapp über 20 Grad. Es ist irre, wir seit wir hier sind, schönes Wetter haben. Ja, ja. Aber Hoffentlich bleibt so. Wollte ich gerade sagen. Im Moment alles bestens. So, da ist auch der Wohnmobilstellplatz direkt davor. Da haben wir allerdings nicht übernachtet. Wir sind auf der anderen Seite ge gewesen und haben an einer Marina geschlafen. So, und die Ossi besucht gerade in Harald! Ich kann mal ein bisschen in die Garten schauen von den Norwegern. Und eins haben wir festgestellt, die sind alle sehr, sehr gepflegt, wenn sie bewohnt sind. Ja, ich habe noch nichts Ungepflegtes gesehen. Ja, da wo, wo, wo Leerstand gewesen ist, die sind teilweise wenig verfallen gewesen. Oh ja. Da gab es einiges. Aber da wo bewohnt ist, das ist alles sehr gepflegt. Hier waren schon die alten Wikinger gestanden. Jose? So heißt's ja. Und jetzt sind wir da. Das ist der Fjord bei Haug ha ha Haugesund. Und da geht es jetzt raus ins Meer. Deswegen muss man, wenn man auf der anderen Seite ist, von dem Fjord immer über die Brücke drüber fahren. Und die ist gebührenpflichtig. Aber mit 1,70 Euro bezahlbar. Das würde ich aber Aussage, ja. Das ist hier jetzt der ja. Am Haraldsdenkmal machen wir uns direkt auf den Weg Richtung Bergen. Diese knapp 140 Kilometer werden auch durch imposante Brücken und natürlich auch durch eine Fährüberfahrt. Die unterschiedlichen Strecken in Norwegen sind immer wieder mautpflichtig, teils bei den Brücken, teils die Straße, teils die Tunnels und natürlich auch die Autofähren. Wir bekommen diese Autofähren rabattiert, weil wir bei AutopassFerry.no einen gewissen Betrag vorher einbezahlt haben. Darüber berichten wir aber in einem anderen Video. Trotz zwei Navigationsgeräte, die ich bei der Navigation einsetze, kommt es immer wieder vor dass man eine Straße verfehlt und sich dann verfährt, aber das lässt sich ja mit einer Wendung in der Regel immer ganz gut ausgleichen, wie auch hier in Bergen. Musik ist die Wohnmobilstellplatzsituation etwas komplizierter und nicht ganz so komfortabel wie im Rest des Landes. Dennoch bekamen wir einen Tipp über Park for Night und diese Stelle steuert wir natürlich durch die Innenstadt an. Dieser Tipp hat leider nicht geklappt wie wir dann die weitere Stellplatzsuche in Bergen bewältigt haben. Das zeigen wir euch später noch im Video. Wenn ihr dies nicht mehr seht, dann glaubt ihr nicht, wo wir stehen. Das hat wahrscheinlich noch keiner von euch erlebt. So ein Wetter und... Ich bin jetzt so am überlegen, ob ich wirklich eine Jacke anziehen soll oder nicht. Die Sonne ist so warm, aber ich glaube, jetzt ziehen wir sie doch noch an, solange man jetzt noch zum Hafen fahren wollen. Wir stehen Anfang September in Bergen der regenreichsten Stadt Europas. Und hier ist strahlender Sonnenschein. Und richtig warm, richtig warm. Wir haben so ein Glück, gell? Also echt wahr. Ja, also äh, wir haben jetzt immer wegen die Wetterdaten verfolgt. Wie heißt das wieder, wo der da, wo da Wasser vom Himmel fällt? Wo Wasser vom Himmel fällt? Regen, Regen. Ach so. Ja, also wir haben übrigens <lacht> gesehen, dass in es in geregnet hat und überall regnet es. Ja, wir haben seit April keinen Regen mehr gesehen. Weder in Deutschland, noch, noch, noch in Norwegen. Ja, und, und jetzt kommen wir hier nach Bergen her und strahlen der Sonnenschein. Da müssen wir natürlich reinfahren und wir essen heute. Wenn es klappt. Ein Fischbrötchen. Genau. Und die Trolle. In Norwegen gibt es ja Trolle. Die sind hier ganz schön und heftig. Also ich denke, dass die mit dem Wetter auch ein bisschen Einfluss nehmen. Aber die machen auch ganz schön den Schabernack mit uns. Mit uns? Mit dem Helle? Manche wir haben Schabernack. Ich mit uns. schon dreimal den Schlüssel, einmal haben wir vergessen abzuspannen und da war der Schlüssel in Stavanger im Auto gehangen. Und jetzt habe ich schon zweimal vergeblich meinen Schlüssel gesucht, bis ich festgestellt habe, dass ich den in den Kofferraum, nicht ich, die Trolle haben den hier aus der Tasche gezogen und in den Kofferraum gelegt. In, der in die Garage meinst du, ja? Also, also, ja, ja, in die Garage. Also wir haben schon ganz schöne Erlebnisse hier in norwegisch, ja? Ja, also fürchterlich. Und ich denke, helles Troll braucht unbedingt einen Gefährte, und deshalb werden wir uns irgendwo noch einen Troll zulegen. Ja, so und dann ist noch ganz zum Schluss, und da zeigen wir euch jetzt die ersten Bilder, bevor wir jetzt mit dem Fahrrad in den Fischmarkt fahren. In Bergen zu bergen, das war gar nicht einfach mit dem Wohnmobil. Das war eine Odyssee, aber die seht ihr jetzt. Während wir jetzt dann reinfahren, schaut es euch an, und dann am Fischmarkt melden wir uns wieder. Ja, und ich kann euch das sagen, wir stehen hier mitten in Bergen auf einem, <lacht> naja, auf einem Stellplatz oder Parkplatz mitten in der Stadt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie ruhig das ist. Obwohl heute Nacht war es sehr ruhig. Ja. Also Ich bin nur einmal aufgewacht, weil es irgendwo gekleppert hat. Aber das ist halt in der Stadt. Es ist kein Platz zum Urlaub machen, aber um die Stadt zu besichtigen. Genau, und das seht ihr jetzt. Und wir uns kostet der wenn man es über Easy Park bezahlt, 20 Euro und 18. Am, Nein, ja. am Automaten 18 okay. So hast du gesagt zu ja. mir. Mhm. Also. Ja. In dieser Allee sollte die erste Stellplatzoption sein. Wir drehen unser Fahrzeug herum und schauen noch mal in Ruhe, ob wir eine kleine Lücke finden können. Die perfekte Parklücke war da, wenn dieses kleine Fahrzeug etwas vor- oder etwas zurückgefahren wäre. Wir wollten uns ein paar Minuten Zeit nehmen und abwarten, vielleicht kommt ja der Eigentümer von dem Fahrzeug und fährt weg. Unser Optimismus wurde nicht belohnt, so treten wir eine Runde und wollten uns umschauen, ob vielleicht in dieser Gegend noch ein anderer Stellplatz frei ist. Hier kann man erkennen, wie steil Bergen tatsächlich ist. Es geht wirklich steil den Berg hinab. Hier ja, am Bergen ist nicht nur steil, sondern auch eng. Wenn einem da in der Kurve ein Bus entgegenkommt, dann wird es schon mal schwierig für beide Parteien. nachdem die Hoffnung ja zuletzt stirbt, fuhren wir nochmals zurück zu der Allee, sahen auch einen kleinen Parkplatz, allerdings stellte der als knapp zu kurz vor, außerdem war es ziemlich schräg und wir fuhren wieder weiter. Vom Optimismus getrieben haben wir versucht eine Stellplatzoption am Hafen zu finden, und siehe da, da ist wirklich ein schöner Stellplatz. Allerdings für die Übernachtung ungeeignet, nur für einige Stunden zugelassen. Also heißt es, weiterfahren, nächste Option ansteuern. Einfahrt soll eine Parklücke sein, nee, das wollten wir nicht glauben und da reinfahren, das trauten wir uns auch nicht, also ging es weiter. <musik> Noch eine Option gefunden, wiederum im Hafenbereich, allerdings auch wieder nur für ein paar Stunden, und an, einem, an anderer Stelle dann für Wohnmobile verboten. Mittlerweile waren wir beide sehr frustriert, insbesondere ich natürlich, und aufgeben gehört eigentlich nicht zu unserem Repertoire, aber wir standen sehr kurz davor und wollten auf die Stadtbesichtigung in Bergen verzichten. Jetzt fuhren wir noch eine letzte Option an, an, die wir schon von der Hauptstraße aus gesehen haben. Aber das sah alles sehr professorisch und sehr schräg aus. Mal sehen, ob wir hier vielleicht einen Platz finden. siehe da, so schräg war es gar nicht, einen Keil untergelegt und wir standen fast eben. Das sollte unser Stellplatz sein, von dem können wir morgen die Stadt erkunden. So, Bergen ist eine alte Hansestadt. Und das sieht man auch an den Häusern, die alle so hanseatisch ein bisschen gehalten sind. Ich glaube, das war die nördlichste Hansestadt. Ja, das kann sein, ja. Und sieht wunderschön aus, also jetzt sind wir direkt am Fischmarkt. Und da schauen wir jetzt mal, was der Fischmarkt so an Fisch zu bieten hat. Mhm, genau. In die, in die andere Richtung kann man euch noch nichts zeigen, denn das schaut alles in die Sonne rein. Aber wir sind noch so länger in Bergen. Probier's doch einfach ja. mal einen Schwenk. Und wenn es nichts ist? Ich schwenke mal, aber das ist mehr Sonne. Ja, morgen ist halt doch mehr auf Regen eingestellt. Und ganz überraschend gibt es hier Norwegen auch Fisch zu essen. Aber es ist nicht so einfach Fischbrötchen zu bekommen, also so wie wir das halt einfach gewohnt sind. ja? ja und, und Matthias gibt schon gar nicht. es gibt Lachs, aber ich, ich, ich bin mir äußerst sicher, dass das kein Lachs aus, der, aus, aus dem als Wildfang ist, sondern dass das äh, Zuchtlachs ist. Das ist schon möglich. Ich weiß gar nicht, ob es hier Wildlachs überhaupt gibt, aber ist egal. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Wir lassen uns jetzt schmecken, natürlich. Und äh, Helles Tag ist gerettet. Jawohl. Wir haben ein Fischbrötchen und ich habe sogar das Größere genommen. und Das ich ist also jetzt... nicht nur Lachs, sondern auch noch mit Ei. Also... Ja, und ich hole mir noch eins, <lacht> wenn es schmeckt. <lacht> Weil es so lecker war, gibt es für den Helle noch mehr eins. Denn er ist ja auch hungrig. Mhm, aber er muss ganz schnell dabei essen, weil hier kommen schon die, welche, ersten die da drauf lauern. Ja. <lacht> und die hast jetzt sich auch gefüttert. <lacht> Mir ist vorhin ein Stückchen runtergefallen und wups war die da, keine Ahnung. Und jetzt zum Filmer habe ich ihr halt noch mal ein bisschen was gegeben. Und jetzt aber jetzt, jetzt darfst zu zugucken, jetzt kriegt sie nichts mehr. Und ich muss um meine Beute kämpfen. Ja, Schau mal. da ist er. Mhm. Sei mal, die ist immer ja. noch da und lauert. Also wir haben jetzt gut gefrühstückt. Mhm. Und ich würde sagen, also preislich in Ordnung. Ungefähr so wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Ja? Nur, dass es da etwas äh, vielfältiger ist. Ja? Aber geschmeckt hat trotzdem. Was sein muss, muss sein. Ich schätze mal, das Ganze hat gekostet um die äh, 45 Euro sowas, oder? 40 Euro kriege ich in einem 5-Stunden-Hotel auch was, aber nicht am Hafen von Bergen. Nein, natürlich nicht. Und da muss man einfach durch. Das ist halt einfach so. Genau, und jetzt können wir uns das nächste, nämlich die Auffahrt auf den Berg. Ja, auf den Hausberg von Bergen. Auf den Berg von Bergen. Und dann schauen wir auf Bergen. <lacht> ja. Allein dieser fantastische Ausblick ist eine Vaterhochwert, hochwert, Ussi, oder? Auf jeden Fall. Wir kommen in den Nordkap näher, Usi. Ja, da geht's weiter. <lacht> von Marienkirchen? Ja, aus dem glaub, 12. 12. Jahrhundert. 12. Jahrhundert. Und es ist von den Kaufleuten eingerichtet worden und irgendeine barbusige Figur ist da drinnen. Aber wegen einer barbusigen Holzfigur zahlen wir keine 6 Euro Eintritt. Unser Budget haben wir aufgegessen. <lacht> <lacht> und am <ein> Berg verfahren. <lacht> ja, also wer die Kirche von innen sehen möchte, ich muss selber rein. <lacht> Also in, in dem Sinn fahren wir jetzt wieder zu unserem Gustl ja, genau, und, und dann äh, geht schon gleich wieder der Abschied von Bergen los. Mhm. Bei dem schönen Wetter fährt man gar nicht ganz weg, also wir hätten euch gerne ein wenig Wetter da lassen, aber wenn ihr das nächste Mal kommt, wird es wahrscheinlich regnen du, sei doch nicht so. Nein, ihr habt alle auch wunderschönes Wetter, wenn Na ihr klar. auch herkommt. Na klar, dann viel Spaß im bringen. Sehr wüßt, Schadenfreude nennt man sowas. Ja, schön war es bei Sonnenschein. Ja, aber wir fahren ja jetzt wieder weiter. Denn wir haben ja noch eine Mission, die Mission heißt Nordkap. Nord Und wer weiß, wie uns da der Wetter gold, heute ist. Jawohl, mal schauen, der, der rächt sich dann bei uns mit, mit Nebel ja, und, und Regiebüter. Ne? Seine Schadenfreude, ganz genau. <lacht> ja, so ist also, jetzt fahren wir mit unseren Rädern wieder zum Rüsteln. Ja. Also, tschüss Bergen im Sonnenschein, oder? Ja, war richtig schön, hat uns gut gefallen. Also, wir, wir auch, gell? Sehr gut, hat uns gut gefallen. Ja, war richtig toll. Also, was wir noch sagen wollten, in Bergen ist er Etwa Krieg geboren und auch gestorben. Das war ein Komponist. Und zwar hat er recht bekannte Melodien geschrieben, beziehungsweise sogar eine Oper. Und äh, vor singen können wir es nicht, vor summen können wir es auch nicht. Müsst ihr euch auf YouTube selber umschauen. Ja, wir können es euch leider nicht einspielen, denn sonst wird uns vermutlich das Video wieder gesperrt. Ja, genau. <lacht> Aber er hatte ganz tolle Musik gesch geschrieben. Und der, der eine oder andere von euch kennt vielleicht das Schauspiel von Ibsen der per Günd heißt der, glaube ich. Wer klingt ja? Günd, nee, ne, mit G, Mit Y. Günd, oder Günd ja, <lacht> ja, genau. Auf jeden Fall eine wunderschöne Musik. So, und jetzt, eben Bergen liegt hinter uns. Das waren meine Tunnel Tunnelen. Tunnelen, ja, was es hier enorm viele gibt. Und wir fahren wieder ein Stückchen dem Nordkap entgegen. Genau, und die US hat schon einen neuen Plan ausgearbeitet. Wir fahren nämlich als nächstes wir nach, nach Helle Sylt. Jawohl. Dann kommen die Trollstiegen. Na zuerst fahren wir ja dann mit der Fähre nach Geiranger. Äh, ah, ja, ja genau. Mit der Fähre, den Fjord entlang. Und dann in Geiranger geht es dann ab in, zu den Trollstiegen. Jawohl, und dann geht es nur um die Ecke rum zu den Lofoten und dann sind wir auch schon beim Nordkap. <lacht> ja, <lacht> Helle sollte sich öfters mal die Karte anschauen. So. Obwohl also der Wegweiser da oben, wo wir ja auf dem Berg oben waren, mit der Standseilbahn. Wieso heißt da die Standseilbahn? Ja. Wieso heißt das so? Ja, weil sie ja am Boden steht und, und, und, mhm. und am Seil hängt. Aha. Wird die dann da hochgezogen? Ja. Und die, okay. Also als wir ja mit der Standseilbahn da oben waren, war ja ein Schild. Nordkap 1500 noch was Kilometer. Aber vermutlich Luftlinie, oder? Ja, ich vermute. Ja. Weil so wie, so wie du redest, sind es ja noch viel mehr zu fahren. Ja, zumal wir noch über die Lofoten wollen. Eben. <lacht> okay, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Fahrt. Genau, und schauen mal wieder nach dem Verkehr. <lacht> <lacht> Aber es ist ganz gut hier zu fahren, gell? Ja, und es war auch ganz gut, cool, dass wir Übernachtungsplatz, den, den wir dann doch noch gefunden haben, der war dann ganz okay. Wir waren jetzt eigentlich gut gestanden in Bergen, waren mit Fahr dem Ruckzug in der Innenstadt. Ja, wir waren ja, ja im, im Prinzip schon mitten in der Stadt. Und es wäre schade gewesen, wenn wir Bergen nicht äh, angefahren wären an, äh, ja, und vor ja, ja. nicht geblieben wären, weil ich war schon kurz davor aufzugehen. Ja, so einfach ist es natürlich. Nicht. Bergen ist eine Großstadt und mit unserem großen Kustel ist es natürlich immer schwierig, einen Platz zu finden. Es ist auch nicht sehr kinderfreundlich die Stadt, das muss man auch sagen. Ja, Kastenwagen haben da weniger Probleme. Und, und große Schiffe auch. Ja, die haben auch große Probleme, ja. So, und wir schalten euch jetzt wieder ab, weil wir fahren jetzt weiter. Ja. Wohin die Reise uns führt. Das, das haben wir, wir ja senden. jetzt im Groben gesagt und jetzt mal schauen, wie es klappt. Gut. Weiter geht unsere Reise Richtung Nordkap. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin begleitet.